weiterhin den Code Black Week 25 für überraschenderweise 25% unserer äh, zweithöchsten im Jahr äh, krassesten Aktionen ähm, auf meine Kurse auf libyschiff.de. Genau, also hallo lieber Christian, du sagst immer wieder, dass du immer wieder eine Erfolgsgeschichte hören würdest, deshalb wollte ich dir unbedingt meine schreiben, ich hoffe sehr, dass du sie vorliest. Mein Name ist Andretschkula und ich bin äh, Ende 30. Ich habe an toxischen Beziehungen, glaube ich, so ziemlich alles durch, was man durchhaben kann. Äh, meine Prägung durch meine sehr toxische Mutter war hierfür verantwortlich, aber all das habe ich erst nach vielen Jahren Leid und Verzweiflung erkannt und bearbeitet, als mein Körper mich dazu zwang, mich endlich mal mit mir zu beschäftigen. Äh, jedenfalls war es genauso wie du gesagt hast, ein Stein nach dem anderen wird bearbeitet. Und so kam es, dass ich erstmal grundlegend mit meiner Vergangenheit aufräumte und dachte, das war es jetzt endlich. Bekam eine toxische Beziehung nach der anderen, aber das war sehr schlimm für mich. Und als damaliger extremer Pluswohl habe ich sehr gelitten. Ich habe die ganze gesamte toxische Palette durch. Mit äh, Lovebombing-Kritik, Kritik, Abschluss über Nacht, zwei Wochen später wieder angekrochen gekommen und so weiter. <lacht> Ah, also die, die es nicht wissen, pluspolig heißt so, also dieser verlustängstliche co in, in einer beziehung Einmal erzählte mir einer meiner ex freunde doch tatsächlich, dass er bei einer ehemaligen Schulkameradin im Bett geschlafen hätte, nur um zu gucken, ob sie scharf auf ihn wäre. Ich sag dazu nichts mehr. Er hätte mir versichert, ist natürlich nichts gelaufen. Klar, und er wollte auch nichts von ihr, aber sie wäre mal scharf auf ihn gewesen und wäre jetzt aber wohl jetzt nicht mehr. Und ach, Naja. Ich kam mir vor wie ein dreckiger Putzlappen, den man in die Ecke schmeißt. Habe mir aber aufgrund meiner Prägung alles gefallen lassen. Äh, richtig schlimm war ich doch mein letzter Ex, der klassische Minuspol. Im Nachhinein musste ich oft an Steffi Stahl denken, die immer sagt: Der Bindungsängstler geizt nicht mit Warnung. Auch den Satz kann ich noch gar nicht von ihr. Denn dieser Satz ist so wahr: Jeder Pluspol sollte ihn sich irgendwo hin tätowieren lassen. Mein Ex kam auch von Anfang an mit Sachen wie: Wir können doch ganz unverbindlich Spaß haben. Oder ja, es war schön, aber mehr auch nicht. Und es wird auch nicht mehr werden. Ja, da sollte man tatsächlich äh, dran glauben. Kennengerns haben wir uns tatsächlich offline schon zehn Jahre vorher über einen Ex-Freund. Äh, ja, das, äh, das kommt so. Vor äh, ziemlich genau drei Monaten gestand er mit ja beim Einkaufen ganz beiläufig am Saftregal, dass er eine andere Frau geschwängert hat und in drei Monaten Vater wird, er das Kind aber nicht wolle und sie am liebsten abschießen würde. Originaler Wortlaus. Für mich brach eine Welt zusammen, aber weil er so überzeugend war, dass das Kind einfach nur eine finanzielle Angelegenheit für ihn wäre, mehr nicht, blieb ich bei ihm und ich dachte, wir würden das irgendwo hingekommen. Das Krasse an der Sache ist, dass er mir von genau dieser Frau Monate vorher erzählt hatte, wie sie war seine Affäre ein Sommer gewesen und sie ist eigentlich lesbisch. Oh Gott, das ist alles an ihr Sinn. Also nicht, dass man lesbisch ist, aber ja, ich verstehe schon, wie ich meine. Und er hatte sich jedoch extrem abfällig damit gebrüstet, dass er die Letzte geknackt habe. Oh, das ist echt eklig. Ey. Das stimmt doch stimmt alles gar nicht. Ey. Diese Zusammenhänge bekam ich eigentlich erst später raus. Ja, geht dann noch so weiter, um es abzukürzen. Es hat letztlich fast drei Jahre gedauert, bis ich mich komplett von ihm lösen konnte. Und das, obwohl ich mir das vorher vom Kopf her schon klar war und es keine Zukunft hat. Aber am Körpergefühl kam es nicht an und ich musste noch einige Runden drehen. Es war alles dabei. Wutausbrüche, weil ich nicht funktionierte, eiskaltes Verhalten und so weiter. Zu seiner Familie durfte ich nie mit. Äh, auch bei Familienevents wie Taufe war ich nicht erwünscht. Dazwischen gab äh, es immer wieder viel extrem hai toxischen Bettsport. Ja, das ist ja immer, nicht immer, aber häufig der Grund, was einen immer wieder so anfixt. Ne? Ich youtube »Tür, wie eine Verrückte und kam irgendwann auf deine Kurse, von denen ich auch recht schnell viele buchte. Ich kannte mich zum Glück mit Psychoarbeit schon ein bisschen aus, sodass ich schnell vorankam. Ein herzliches Dankeschön. Deine Kurse sind wirklich erschwinglich und der Inhalt ist so wertvoll.« Nach wirklich sehr harter Arbeit am Jungen und null Kontakt, was sehr schwer für mich war, habe ich endlich das Gefühl, dass ich es durch habe. Ich habe mir ein neues Hobby zugelegt, mehr Zeit mit Freunden verbracht und das war ein völlig neues, leichtes Leben. Ich habe wirklich den Eindruck, dass physisch ein schweres Gewicht von meinen Schultern gerollt war.« das Universum hat mir als Gratis-Geschenk äh, sogar durch einen nicht beabsichtigten Vorfall die Gelegenheit für eine fette Genugtuung gegeben, als mein Ex nämlich, als er sich nach sechs Wochen bei mir melden wollte, mitbekam, dass ich inzwischen jemand Neues hatte. Das tat echt gut. Danke Universum. Äh, durch Corona war man oder mehr gezwungen, auf Online-Dating auszuweichen, und ich hatte von Anfang an nicht richtig, hatte auch am Anfang richtig Bock drauf, obwohl ich aus der Vergangenheit wusste, dass sich da viel Übles tummelt. Äh, habe dann recht schnell mit einem Kerl eine Affäre angefangen. Aber erst nach vier Wochen hat sich das auch als nicht so, als eher destruktiv empuppt. Äh, ich habe damals schon eine Nachricht in einem Insta-Live geschickt und du, Aline, haben mir so lieben Mut gemacht. Das war klasse, denn anfangs konnte ich nicht glauben. So viele Kurse durchgearbeitet, fast, in Anführungsstrichen, fast alle Regeln eingehalten und der erste Kerl, da kommt gleich wieder so ein Mistkerl. Ja, immerhin hast du es schnell rausgekriegt und ja, man braucht doch mehrere Anläufe oft, Uh, der Erfolg ist dann häufig, dass es immer kürzer geht. Uh, bis es so richtig. Also es ist wirklich schwer, es also außerhalb seines Beuteschemas zu daten. Ne? Das hat mich echt fair gemacht, aber fertig gemacht, aber durch meine neu erworbenen Tools konnte ich zum Glück recht gut damit umgehen und schnell abhaken, ohne lang zu trauern. Dann habe ich Dating-Pause gemacht, ein paar Monate. Ich hatte zwar Kontakt über diverse Apps, habe mich aber mit niemandem getroffen und auch da auch die Schnauze voll. Äh, uh, erst mein Haustier besorgt. Ich fragte mich schon die ganze Zeit, wo bleibt denn nun mein Traumkurs? Ich machte den Manifestationskurs mehrmals, dass man jeden Abend meine Liste durch und wünscht ans das Universum, was das Zeug hält. Es kam mir wie eine Ewigkeit vor und irgendwann wollte ich schon damit abschließen und dachte, das wird eh nichts mehr. Genau zu dieser Zeit lernte ich meinen jetzigen Freund kennen und ich muss sagen, er hat es vom Anfang an ganz schön schwer bei mir. Ich wollte einfach nie mehr so einen Mist erleben. Ja, mit Menschen, die dann einen besser behandeln, dem macht man es dann oft schwer, während man diesen Tox, toxischen Menschen, sage ich jetzt mal, äh, ganz leicht gemacht habe. Er blieb aber trotz mancher harter Worte von mir immer interessiert, freundlich und drängte mich nicht. Seine Nachrichten waren locker, freundlich geschrieben und eines Tages dachte ich mir, okay, wenn ihn das alles nicht abschreckt, ist er ja wirklich ganz okay und wollte mich mit ihm treffen. Ich muss gestehen, dass ich mich extrem an deine Vorhaben, Vorgaben halten wollte und deshalb jeden Schritt von ihm mit Argus Augen überwacht habe, was im Nachhinein auch nicht so hundertprozentig förderlich war. Ja, also mit zunehmender Distanz und Erfahrung mit Standards und Dealbreakern kann man da auch wieder ein bisschen entspannter werden. Aber ich war extrem auf Vorsicht aus. Die ersten Dates waren richtig schön, er war locker, wir haben viel gelacht und so weiter. Ähm, genau, ich fühlte mich extrem gut bei ihm, trotzdem hielt ich ihn noch mal vier gute vier Wochen ab, auf Abstand äh, auch hier war er geduldig und ließ mir meinen Raum und kümmerte sich sogar, als ich mal in die Notaufnahme musste. Nach einem besonders schönen Gespräch eines Abends fragte ich ihn, ob er nicht spontan zu mir kommen wollte. Ähm, ja, gab Bunga Bunga und da waren wir zusammen. Ich habe in meinem ganzen Leben, glaube ich, noch nie so viel Liebe und Zuneigung bekommen und erlebt, dass sich ein Partner auch nur Gedanken um mich macht. Er ist immer für mich da, hört mir zu, kümmert sich mich, äh, unterstützt mich, äh, ja, Batschport passt super. Trotzdem ich mir eigentlich gedacht hätte, ich kann mir das nur in toxischen Beziehung vorstellen. Hobbys, und Interessen überschneiden sich viel. Er ist auch in Entwicklung und ist, äh, interessiert und wir analysieren immer sehr viel, was uns weiterbringt. Äh, wir haben sehr viel gemeinsam wachsen dürfen. Ich war lange Zeit noch, habe ich gezweifelt, ob er der richtige für mich ist. Ja, das ist leider normal, dass man Leuten, die eigentlich besser zu einem passen, dann... <lacht> ja, werden man sonst in toxischen Beziehungen so gar nicht gezweifelt hat. Äh, hat mir eingeredet, dass er mich eh wieder verlassen wird oder sonst was, aber ist bei mir geblieben, selbst wenn es heftig wurde. Ich glaube, in der Zeit war ich eher der Minuspol. Anfang des Monats sind wir in unsere erste gemeinsame Wohnung gezogen, zwar schon nach sechs Monaten. Ja, why not. Weil der Wohnungsmarkt lässt dann aktuell auch nicht viel Raum. Wir fühlen trotzdem beide, dass es richtig ist und fühlen uns wohl. Wir verbringen viel Zeit und sind richtig glücklich. Ich Hätte nicht gedacht, dass es sowas mal für mich geben könnte. Er ist so komplett anders als der toxische Mist davor. Äh, trotzdem ist es wunderschön und ich glaube, wir werden sehr lange zusammenbleiben. So, war eine lange Mail, aber ich hoffe, sie macht dem einen oder anderen Mut, nicht aufzugeben. Auch für mich war es sehr hart und es kam mir vor wie eine Ewigkeit. Auch ich bin verzweifelt und dachte, so etwas Schönes gibt es für mich nicht. Und trotzdem habe ich es endlich gefunden. Auch mit deiner Hilfe, lieber Christian. Vielen Dank für alles und sei dir sicher, dass ich dir trotzdem als treuer Fan und Unterstützerin erhalten bleibe. Auch was für eine schöne Mail. Gut fucking Job. Wünsche dir alles Gute. Halte uns gegebenenfalls auf dem Laufenden. Und danke für die schöne Mail. Und wir hören uns bald wieder.